Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Evelina Show und heute werde ich auf meine kleine Cousine Liana aufpassen, hier liegt sie, ja. sie guckt gerade auf die Kamera, ich werde gleich ihre Windel wechseln, denn ihre Windeln sind wahrscheinlich voll und ja, als erstes holen wir mal Windeln raus. auf die Kamera. Und wie fühlt sich das an, als große Cousine zu sein? Es fühlt sich sehr gut an. Und ich, ich mag ja auch Babys. Deswegen bin ich auch immer glücklich, wenn ich ihr die Windel wechseln darf oder so. Mhm. So, jetzt habe ich ihre Windel gewechselt und jetzt ziehen wir ihre Socken an. Ja. Gleich wollen wir jetzt mal spazieren gehen, ne, mit Liana. Und? Schaffst du das oder brauchst du meine Hilfe? Du schaffst es, ne? Du bist ja schon ein großes Mädchen. Gib mir bitte dein Füßchen. Gibst du mir dein Füßchen bitte? Perfekt, hast du sehr gut gemacht. So, jetzt hole ich erstmal eine Hose raus. Und eine Mütze. Die mhm. ja. hat aber viele Kleidung, war? Mhm. Ein ganz kleines Mädchen und dann alles voll hier. Mit wunderhübschen Sachen, ne? Mhm. Ich will das hier nehmen. Das sieht sehr süß aus. Und Das passt auch zu dem. Zu der Hose passt das, ne? Mhm. Und? das hier nehme ich. Und was ist das? Das ist ein Halstuch. Und natürlich eine Hose, weil die ist zu dick und sie wird im ähm, Schneeanzug sein. Deswegen nehme ich eins von denen, die oder die. Ich würde die gerne ah. nehmen. Passt. Und auch dazu zu den ah. Plätzchen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Erstmal ich muss Ja, die Kamera ist echt interessant. Ne? Oh, das ist so süß, wenn sie ihr Finger rutscht. Okay. Da brauchst du bestimmt ein bisschen Hilfe. Ja, hier brauche ich Hilfe. Es ist nicht so einfach, wie ich dachte. Weil mit meinen Puppen war es viel einfacher. Die haben auch nicht gekämpft. Ne? Ja. Die Puppen liegen einfach so, ne? Und ein Baby bewegt sich ständig. Mhm. Ja, du hältst meinen Finger fest. Lecker, ne? Oh, wie jetzt den richtigen Hüten. Okay, nimm mal in die Hand. Ist das lecker? Weißt du, wie alt Leana schon ist? Ja, in ein paar Tagen wird sie schon vier Monate alt und ich kann endlich auf sie dann aufpassen. Oh, darauf wartest du nur, ne? Dass du so richtig Babysitten kannst. Mhm. Ja. Zeig mal denn das bunte Spielzeug, was sie so gerne mag. Das ist Giraffe. Das ist ein Graffe mit ganz vielen Halsketten, ne? Und das ist ein Elefant. Ja! Der ist ja süß, ne? So flauschig, weich, oder? Mhm, das hat Lianus Oma gemacht. Ja, das stimmt. Das hat sie echt schön gemacht, ne? Mhm. Mir hat sie auch eine Eule gemacht zum Geburtstag. Die schläft immer mit bei dir, ne? Ja. Und das ist eine Schildkröte, die rastet auch. Guck mal, willst du die Schildkröte halten? Guck mal, sie kann auch schon richtig gut greifen. Mhm. Und, Und sie alles in den Mund ziehen. Ja. Und sie kann auch jetzt in den Spiegel gucken. Und sie sieht sie sich im Spiegel, ne? Mhm. Und will immer was greifen. Ja. Oder, was ist das? Ein Hoppelhase. Ist immer bei dir. Sie hält dich fest. Ja. Guck mal, wie klein ihre Hände sind, ne? Im Gegensatz hm. zu deinen Händen. Schau dir das mal an. Der Daumen ist nicht... Der Daumen ist nicht mal so groß <lacht> wie mein kleiner Finger. Ja. Ja, du bist so ein kleines, süßes Baby. Und sie hat richtig lange Haare. Meine Tante hat sogar versucht, ihr einen Zopf zu machen. Und den hatte sie auch, ne? Ja. ja, ja, ja. Jetzt zeig mal ihre Rasse. Ich glaube, wir müssen mal mit hier in die frische Luft. Was meinst du? Wollen wir sie mal anziehen, damit wir raus können? Also wir sind jetzt draußen. Liana ist eingeschlafen. Immer wenn sie an der frischen Luft ist, dann schläft sie immer ein. Ja, ich sie mag das, ne? Sie. Ja. Die frische jetzt, Luft tut gut und dann schläft auch wirklich jedes Baby ja. tief und fest. Ja, und jetzt gehen wir noch spazieren und dann gucken gehen. wir mal, wie lange sie noch schlafen werden. Ja. Ne? Und wie ist das für dich, so auf Liane aufzupassen? Es ist toll, man fühlt sich wie eine große Schwester. Ja, eine große Schwester bist du ja sowieso, ne? Für ja. sie. Weil Cousinen sind ja so gesagt wie Schwestern. Das stimmt. Weil sie sind ja in einer Familie. Das stimmt. Und sind deine Hände warm? Ja. Sie macht ganz langsam ihre Augen auf. So. Oh nein. Aber das macht sie immer so. Ja, ich glaube, sie träumt einfach was, ne? Ja. Manchmal machen Babys, träumen sie und dann machen sie aber ihre Augen auf. Ja, das stimmt. Ach. Wir werden jetzt noch ein bisschen spazieren und dann bringen wir Liane nach Hause. Mhm. Und dann... Dann darfst du Urlaub machen. Ja. Ein paar Tage. Aber... <lacht> Nein. Ich mag. No, ja, jetzt mal. kann man auch mehr und mehr mit Liane machen, weil desto älter sie wird, desto mehr versteht sie ja auch, ne? Ja, und immer wenn sie jemanden sieht, entspricht, hat sie immer Kontakt. Ja, sie nimmt schnell Kontakt auf, ne? Zum, ja, sie zu redet. den Menschen. Sogar wenn man anruft, macht, das ist immer so süß. Ja. Würdest du auch gerne in dem Kinderwagen liegen? Ja. Mit Liane zusammen? Und dann würde ich mal sagen Tschüss, weil ich will Jana jetzt nicht aufwenden. Tschüss.